Hallo, liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Wie viele von euch wissen, war ich in Portugal. Vier Wochen in Portugal. Ja, ich habe auch Urlaub gemacht, aber wer mich kennt, der weiß ganz genau, ohne Tierschutz geht bei mir gar nichts. Und deshalb habe ich mich in zwei Organisationen umgesehen. Und ich habe wieder so viele wundervolle Hunde kennenlernen dürfen. Und auf den Reisen durch Portugal habe ich natürlich auch wieder viele, leider, Kettenhunde und Zwingerhunde gesehen. Ganz viele Hunde, die eben eingesperrt ihr Leben verbringen müssen. Ja, es gibt halt viele Menschen, immer noch in Portugal und auch in einigen anderen Ländern, denen einfach diese Empathie für die Mitgeschöpfe dieses Planeten und ähm, ich war sowohl im, in der Nähe von Lissabon, also eher nördlich unterwegs, ähm, bei der ANNA, bei Ababa Golega, das ist eine Tierschutzorganisation, da habe ich eine Hündin entdeckt und ähm, die hat es mir sofort angetan, nämlich die Teja. Die kommt am Freitag noch hier ins Revier für Hunde. Und ähm, ich hatte st starke Unterstützung in Portugal dabei. Die Lisa war bei mir. Und ähm, wir sind dann von der Anna aus in den Süden gereist zu einer anderen Freundin von mir, die auch ein ganz, ganz tolles Tierschutzprojekt ähm, dort betreut und eine Tierschutzorganisation, nämlich Casa Entschuldigung, Quinta de Caix. Und ähm, das ist die Farm der Hunde. Und ähm, da habe ich mich auch sofort verliebt in zwei junge Mädels. Eigentlich hatte ich ja noch Rüdenausschau gehalten, aber wie das Leben manchmal so spielt, kann man es nicht unbedingt erzwingen. Ich habe also dann in der Kinderdurchkeich zwei Mädchen kennengelernt. Und zwar ganz kleine Mädels, drei Monate alt. Die Beju und die Hesel. Und die Geschichte ist echt süß, weil ähm, die Beju, das ist die kleinere von beiden, die hat es mir angetan und als Gisela, die Inhaberin von Kinter durch Kaich, mir dann gesagt hat, ja, die kannst du mitnehmen, aber da hängt noch was hinten dran. Und ich so, okay, ja, und dann kam sie, ihr Schwesterchen. Die beiden sind aus einem Wurf und ähm, sind äh, so zuckersüß. Und wenn ich sie mitnehmen wollte, Bejo, das heißt übrigens übersetzt Kuss, ich nenne sie immer Bijinho, Küsschen, ähm, dann müsste ich die Häsel auch mitnehmen. Und so entschloss ich mich, oder vielmehr mein Herz, dass beide Hunde mit uns gehen und sofort im Flieger mit uns nach Deutschland fliegen, zwei Wochen später. Gesagt, getan. Jetzt bin ich hier im Revier seit... Vorgestern, also zwei Tage, bin ich wieder in Deutschland und die zwei Kleinen leben sich jetzt langsam hier ein. Und ich stelle sie euch mal vor. Ich werde jetzt mal versuchen, die zwei Mädels zu mir zu locken. Ich habe das schon ein paar Mal geübt jetzt, also mit dem Ranrufen. Früh übt sich, ne? ihr wisst, auch mit kleinen Hunden sollte man sofort eine Bindung aufbauen. Und ich versuche es jetzt mal. Hände, Käl. Hände, komm her. Da sieht man mal wieder, ne? Das braucht ein bisschen. Ja, fein! Ja, super, mein Mädchen! Super, mein Mädchen! Bijou! Da kam Ja, Ei! Ei, da seid ihr, meine Mädels! Also, da sind sie, die zwei kleinen Portugiesinnen. Rechts die Hasel, links Bijinho, sprich Bijou, sind sie nicht süß. Hättet ihr Nein sagen können und eigentlich wollte ich ja nur ein Mädel mitnehmen, aber die zwei gehören einfach zusammen und ähm, Molly, liegt schon, <lacht> Molly liegt schon neben mir hier und hat sich auch mit den beiden schon angefreundet. Das klappt echt super, die sind auch ähm, in meinem, in unserem Klein Haus Revierrudel gut aufgenommen worden und die Molly die zeigt sich echt von ihrer mütterlichen Seite ist aber sehr distanziert also zu viel Aufmerksamkeit bekommen die Kleinen von ihr nicht ich muss mich da schon ein bisschen mehr zügeln weil das ist schon verlockend oder das ist schon verlockend ja ich sage ja immer man darf mit Hunden rumschmusen und sollte auch rumschmusen, aber man sollte sie nicht zu so sehr vermenschlichen. Und das ist gerade bei Welpen immer ja, ein großes Thema. Ja, also immer wieder aufpassen, dass man die Hunde nicht zu so sehr vermenschlicht. Aber es ist auch menschlich, dass wir bei so einem Anblick oftmals sehr sehr weich werden. So, das war's jetzt erstmal für heute und beim nächsten Mal seht ihr. Wie ich mit diesen beiden Zwergen ins Revierrudel gehe, in die Hundetagesstätte, im Revier für Hunde. Also, bis dann.